Guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Ja, manchmal kommt es anders als man denkt. <Musik> Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus auf YouTube. Yeah! Es ist gigantisch, was bei mir so abgeht. Vielen Dank für Kommentare und Abonnieren und ah, Spaß haben. Es ist wunderbar. Ich wollte ja meine e spindel schleifen lassen bei einem wirklich sehr, sehr netten Spindelschleifer. Eine tolle Firma in Süddeutschland. Jetzt wegen der Corona-Krise geht gar nichts. Und jetzt... ich hab, Es reicht! Ich will jetzt meinen E-Flex mähen. Jetzt habe ich mich doch entschieden, die Spindel zu meinem auch wirklich super Toro-Händler, Firma Fehling, zu bringen. Und die sind auch noch am Start. Das kriegen wir hin und jetzt bringen wir heute die Spindel dahin. Wir checken noch mal kurz den Rasen des Nachbarn. Ja, sieht gut aus, der Rasen. Er hat noch ein paar ja, nicht ganz so dichte Stellen. Der Boden war wohl doch ein bisschen ungleichmäßig äh, von der Qualität. Aber das kommt, das wird, er mäht fleißig. Wunderbar. So, also Spindel raus. Eineinhalb Stunden Fahrt, oh, egal, das muss jetzt sein. Da ist er E-Flex. Da ist die Spindel. Yeah. Zack, raus damit. Und da ist die Spindeleinheit. Yeah. Geil. Freaks. wir haben die Spindel nach Hannover gebracht, zur Firma Fehling, die haben sie geschliffen und haben sie dann freundlicherweise nach Braunschweig in ihre Filiale geliefert und da habe ich sie jetzt abgeholt. Und nun wird sie nach Hause gebracht. So, liebe Rasenfreaks, es ist soweit, da drin. Da drin ist die E-Flex-Spindel. Meine Frau hat sie mir heute gebracht. Ich muss da wieder arbeiten. Ich muss ja mal drei Tage arbeiten, am es am Mittwoch. Und da ich es nicht ausgehalten habe, hat meine Frau die Spindel abgeholt. Oh, die sieht so gut aus. Nagelneu. Oh, hier schöne Schliffen. Feiner Schliff. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Jetzt müssen wir erstmal die Spindel reinnehmen auf die Werkbank. Ich muss die Schnitthöhe noch mal kontrollieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig eingestellt habe. Jetzt wollen wir machen natürlich als erstes den Schnittschecker. Den Schnittschecker. <lacht> ja. Ich finde sie sogar relativ fest eingestellt. Aber die wird natürlich fantastisch schneiden Mal gucken, wie sie... Gut, jetzt Schnitthöhe kontrollieren mit meinem Gadget. Ich bin ja nicht so tief vom Schnitt hier. Aber jetzt, ich habe jetzt hier 16 eingestellt. 16 ist gut. Jetzt hängt man hier... Das geht natürlich nicht, klasse. muss ich das doch anders machen. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Die natürlich so. In der richtigen Position. Das ist in meinem Bein. In jetzt hängen wir das Ding hier unter. Ja, das, ist, das sieht super aus. Das ist gut. Das Passt, genau. Wir hängen diesen Kopf hier auf die Schneidfläche des Untermessers und dann ähm, muss die Lehre so schmatzensaugend ohne Spiel, oder? Dann ein bisschen Spiel. Naja, da ist kein Spiel, nicht wirklich Spiel. Gucken wir mal die andere Seite an. Ist gut, wir lassen das genau so. Machen wir nichts, passt. Jetzt schicken wir nochmal das Gewicht. ist einfach interessiert. 35,6 Kilo. 16 mm Schnitthöhe. Ein Fairway auf Golfplätzen wird auf 12 mm bis 14 mm geschnitten. Also ich bin noch nicht ganz auf fairway schnitthöhe und das sind ja normalerweise Greensmäher, die äh, auf den ganz kurz geschnittenen Flächen mähen. Und ich habe halt eben jetzt eine acht Messerspindel hier eingebaut, um höhere Schnitthöhen mähen zu können. Die gröbste Spindel, die jetzt für solche Mäher äh, verwendet werden können. Ready, auch oh, mit warm. Jetzt kann ich hier äh, diesen Sturzhebel lösen. Ich schnapp ja hoch und dann... Ist die Maschine schiebbar? So, liebe Rasenflieges, jetzt kommt die Premiere. Jetzt werde ich zum ersten Mal in der endgültigen Version meines gebrauchten E-Flex hier mähen. Ich werde natürlich noch mal in einem späteren Video ausführlich erzählen, was so die Vor- und Nachteile so einer Maschine im Vergleich zu einem Elite oder Sportman Spindelmäher sind. Ja, ich habe das ganze Ding zerlegt, ich habe fast alle Kugellager erneuert, ich habe alle Dichtungen erneuert, ich habe die Teile neu lackieren lassen, ich habe alles geölt und gefettet und gereinigt und ah! und jetzt haben wir eine neue Spindel drauf, nagelneue Spindel. Allein die Spindel kostet 54 Euro. aber <lacht> gibt es ein ganzen Meer gebraucht. So und jetzt kommt der Moment. Ich mache ihn an. Ich mache ihn an. Jetzt startet man wie so ein Benzinmotor. Schlüssel rumdrehen, dann kommt hier die Anzeige und schon ist er bereit. Natürlich, es ist ein Akku mehr es ist ein Elektromeer, keine Geräusche. Das kann ich erst mal fahren, jetzt fahren wir erst mal ein Stückchen. Er kann natürlich nicht fahren, der hat eine Kupplung, die muss ich noch einkuppeln. Hier so, ein Kupplungshebel, zack. Und jetzt kann ich fahren. So, fahren wir jetzt hier schön in die Sonne. Oder? Hier nach links, also mein Gas weg, das ist weg. Hier nach links und jetzt mit. dann höher und dann rein. Es ist fast die gleiche Höhe, die ich hier gerade gemäht habe. Interessant. Was bei der Maschine ist das Problem ist, man kann sie nicht zurückziehen. Es also geht schon, aber es ist wirklich relativ schwer. Also man muss immer fahren. überhaupt. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dieser der Schnitt? Ja. Da lässt sie auch noch stehen. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass er jetzt wirklich jeden Halm, jeden halben schneidet, aber auch er lässt jetzt noch welche stehen. Die langen Halme. Das Grundproblem des Spindelmähers. Gut, okay, Ja doch. Ich habe schon gedacht, der <lacht> Oh, er ist ein ganz kleiner, ganz kleiner Schnitt. Das Gerät ist natürlich deutlich schwerer als der Swordman, Mal so erster Hinweis. Mal gucken. Thank mm -hmm. you. Ich brauche ein Gadget. Das Gras wird hervorragend geschnitten. Du siehst, du siehst den Schnitt nicht. Du siehst wirklich nur ein kurzendendes Stück Rasen. Das ist ja unglaublich, unglaublich. Also hier ist der Rasen geil, das gibt es überhaupt nicht. Das ist ein unglaubliches. Sinn. So, Rasenfreaks. <lacht> also ich wäre das Video schon längst zu Ende gewesen. Erstes Mal mit dem E-Flex. Jetzt sind wir aber schon ein paar Wochen weiter. Und ich mir jetzt jeden Tag mit dem E-Flex. Jeden Tag. und. Das ist nicht nur geil, das ist super geil. Das ist nicht nur crazy, das ist mega crazy. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist unbeschreibbar. Ich, ich, ich müsste, ihr müsst herkommen. Ich habe jetzt 15 mm eingestellt. Auf 15 mm mähe ich. Es ist ein Teppich. Ja, natürlich ist. Es, es gibt hier noch so einzelne Halme. Ja, es ist, man muss natürlich immer beim Spindelmäher einmal gegenmähen. Aber das Grundbild ist schon der Wahnsinn. Jeden Tag mähen. Der Bürstenschnitt, der Teppich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Rasenfreak. Tschüss.